Also, noch einmal herzlich willkommen an alle zum WebTalk von Erwachsenenbildung.at. Es ist unser Online-Diskussions- und Bildungsformat. Ich bin Karin Kulmer von Conedo. Wir sind Projektträger von Erwachsenenbildung.at äh, mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Gastgeberinnen für heute. Wer schon einmal dabei war, bzw. wer auch jetzt in der sozusagen informellen Vorbereitungsrunde dabei war, kennt unsere Vorstellungsrunde schon. Äh, auf der linken Seite, wir freuen uns zu erfahren, wer sonst noch da ist. Äh, ich sehe, es geht da auch schon Geht schon um in der Vorstellungsrunde, also bitte gern eingeben. Äh, es gibt auch eine Umfrage rechts oben, wo auch schon fleißig ausgefüllt wird. Es wird später dann auch noch ein paar andere Umfragen geben. Und wir freuen uns auch, wenn Sie sich da beteiligen, auch wenn Sie Fragen in den Chat posten. Äh, bitte auch ein Verständnis, wenn wir ein bisschen brauchen, um darauf einzugehen. Ähm, wir lassen aber hoffentlich nichts runterfallen. Genau. Der web -Talk wird aufgezeichnet und wird dann später veröffentlicht. Bitte auch zu berücksichtigen, dass Sie sich damit einverstanden erklären, wenn Sie teilnehmen. Und am Ende wird man Sie wieder bitten, eine kurze Feedback-Umfrage auszufüllen. Genau. Heute ist schon insgesamt unser siebter Web-Talk. Ich freue mich, dass auch jetzt in dieser stressigen Zeit doch zwölf TeilnehmerInnen dabei sind. Ähm, der erste Webtag ist schon ein bisschen her. Der war im Herbst 2015. Und zu dieser Zeit hat es auch die große Flüchtlingsbewegung gegeben. Gerade in Österreich und Europa. Ich glaube, die Bilder, an die Bilder können wir uns alle noch erinnern. Und jetzt, 2017, ist vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, da noch einmal hinzuschauen, wo die Erwachsenenbildung jetzt steht. Äh, zu dieser Frage gibt es auch ein aktuelles Magazin Erwachsenenbildung.at. Das ist diese Woche erschienen. Es gibt da in der Vorstellungsrunde, hat die Christine Berntaler schon den Link zum Magazin gepostet. Und darüber möchten wir auch heute im web Talk diskutieren. Jetzt möchte ich alle anderen am Podium ähm, herzlich begrüßen. Einerseits die Julia Schindler, die eben auch Herausgeberin des Magazins ist. Äh, beruflich bei Frauen aus allen Ländern in Innsbruck, glaube ich. in der Richtung? Die Christine Weiß von ISOP und Anita Pichler und Katja Kleinstein von KAMA. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute dabei zu sein. Und ich würde jetzt gleich gerne eine kurze Vorstellrunde einleiten. Wer anfangen möchte, fängt einfach an. Okay, dann fange ich an. Also Christine Weiß, ich komme von ISOP. Ich arbeite in Graz und auch in Feldbach im Bereich der Bildungsberatung für gering Qualifizierte. Und im Bereich der Basisbildung. Ich bin seit vielen Jahren in der Erwachsenenbildung tätig und äh, Personen aus anderen Ländern gehören zu meinem Klientel. Die sehe ich täglich. Okay. Okay. Ähm, Kathi Fröhnstein, Verein Karma Linz. Ich bin Sozialarbeiterin und Karma steht für Kurse von Asylwerbern, Migranten und Asylberechtigten. Ähm, das heißt, bei uns können Asylwerber Kurse abhalten, das heißt, das ist im Grunde ein Angebot von und nicht für Asylwerber indirekt, das heißt, das ist so ein bisschen die Besonderheit. Ähm, genau, ja, ein ja. Genau, und ich bin die Anita Bichler, ähm, ich bin ebenso wie die Katja Gründungs- und Vorstandsmitglied bei Kammerlitz und auch Sozialarbeiterin von Grundproduktion. Genau. Ja, und mein Name ist Julia Schindler. Ich ich bin hauptberuflich tätig im Verein Frauen aus allen Ländern und koordiniere da den Bildungsbereich. Frauen aus allen Ländern bietet ähm, Bildung und Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund und oder Fluchterfahrung an. Das heißt, so wie bei der Christine auch, ähm, gehören Menschen aus anderen Ländern, die aus anderen Ländern nach Österreich kommen zu meinem Job, das sehe ich auch täglich. Ähm, außerdem bin ich äh, Herausgeberin, arbeite auch mit beim Magazin Erwachsenenbildung. Und die aktuelle Ausgabe vom Magazin Erwachsenenbildung sollte ursprünglich eigentlich Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft heißen. hat sich inzwischen herausgestellt, dass das große Thema eben Flucht und Asyl ist in diesem Kontext. Deswegen ist es nützlich, dass man jetzt da auch einen Webtalk zu diesem Thema Gut, vielen Dank. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor ich an die Julia Schindler übergebe, äh, zum Ablauf des heutigen Web. -Tor. Die Julia hat eben ein paar Folien vorbereitet und wird in einem kurzen Input einmal einen Überblick über das Thema geben. Und dann äh, werden wir diskutieren darüber. Wenn es Fragen gibt, bitte gern jederzeit einfach zwischendurch im Chat posten. Ähm, genau, Ich werde mich bemühen, Sie aufzugreifen. Äh, ich sehe meine, also meine Kollegin Lucia da ist auch schon fleißig dabei, Links rein zu posten, auch wenn technisch was nicht funktionieren sollte, wird Sie das ein bisschen im Auge haben. Gut, jetzt werde ich auch die aktuelle Umfrage mal ausblenden. Es kommt dann gleich eine neue Umfrage und äh, würde da bitten, da auch wieder auszufüllen und gleichzeitig wäre in der Mitte diese Übersichtsfolie ausblenden und dann gleich an die Julia übergeben für den Input. Oh, super, Dankeschön. Also ursprünglich wollte ich, weil ja auch ähm, angekündigt war, dass wir jetzt mal ein bisschen Resümee ähm, ziehen, wie sich denn die Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl so in den letzten Jahren entwickelt hat, so, einen, äh, so eine Chronologie der Flüchtlingsbewegung der letzten Monate und Jahre geben, mit ein paar Zahlen und Fakten, ich bin dann aber darauf gekommen, dass Sie das in den paar Minuten, die ich da zur Verfügung habe, einfach nicht runterbringen. Vor allem wollte ich ja nicht nur meine Geschichte oder die Geschichte der Mehrheitsgesellschaft erzählen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschieden, eher zu schauen, welche Fragen haben sich für die Erwachsenenbildung in diesem Kontext in den letzten Jahren aufgetan. Und dann können wir darüber diskutieren, welche Antworten darauf gefunden wurden. Das war meine Idee dazu. Neue Fragen für die Erwachsenenbildung. Ganz wichtig ist mal dazu zu sagen, dass die Geschichte von Flüchtlingen in Österreich und auch die Geschichte der Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl nicht erst 2015 beginnt. Aber das ist jetzt sozusagen die aktuelle Staffel der Serie mit der Wir erinnern uns alle noch an die Bilder 2015 gefühlt Massen an Menschen, die über die Grenzen kommen, zumindest ist es so in den Medien dargestellt worden, ein ähm, bisschen hysterische Aufrufe, was tun wir jetzt, überforderte, äh, sowohl, also überforderte Menschen, sowohl in, in der Sicherheit als auch in der Unterbringung, als auch in der Bildung. Und da war irgendwie so die große Frage, zumindest im Bereich Erwachsenenbildung, wer soll denn das jetzt alles tun? gab und gibt nicht ausreichend ausgebildete Deutschtrainerinnen, Bildungsberaterinnen, auch nicht Dolmetscherinnen oder Dolmetscher. Und es war irgendwie so eine große Unsicherheit da, was, wer soll das jetzt machen, wo sind da die Leute, gibt es die in Österreich? Und, und dann haben auch und andere Fragen, die damit zu tun haben, was ist überhaupt zu tun, gibt es so Unterstützung? braucht man eine Ausbildung, wenn ich als wirklich im Kontext der Erwachsenenbildung äh, tätig sein kann und natürlich auch, wenn ich es nicht mache, wer macht es dann? Ähm, da in, in, diesen, in dieser ersten Phase haben sich ganz viele Freiwillige gefunden. Auch an das erinnern wir uns sicher alle die Freiwilligen am Wiener Hauptbahnhof, äh, Refugees Learn in Innsbruck zum Beispiel. Auch in Salzburg ähm, haben sich ganz viele einzelne, also einzelne freiwillige Initiativen gegründet. Und die waren da deutlich schneller als die, ähm, ja, so, als die etablierten Einrichtungen sich die auf die neue Situation einzustellen. Dann aber... ist die Debatte weitergegangen, Also haben auch die etablierten Institutionen der Erwachsenenbildung reagiert und sind ein bisschen in die Gänge gekommen. Und dann war so die Debatte, okay, was ist jetzt professionell? Was machen diese Freiwilligen da in unserer, die Zivilen in unserem Revier? Können die das überhaupt? Was ist, ist das nicht eigentlich Aufgabe des Staates, das zu finanzieren? Die, die schon länger in der Erwachsenenbildung tätig sind, zum Beispiel, ihr erinnert euch sicher an diese Debatten, wo es darum gegangen ist, ist es überhaupt zu verantworten, dass Freiwillige ohne zum Beispiel Supervision ähm, da die Bildungsarbeit übernehmen oder ohne Ausbildung oder ähm, ist es überhaupt gut für die Adressatinnen? Da sind ganz viele Fragen aufgeworfen worden und was ich jetzt eben auch rück, rückblickend ähm, auf, das, auf diese Ausgabe des Magazins Erwachsenenbildung, sagen kann, viele dieser Fragen sind total gut beantwortet worden. Unterschiedlich beantwortet worden, von unterschiedlichen Perspektiven, aber um, da gibt es einfach diesen großen Professionalisierungsdiskurs, der dadurch so einen richtigen Kick bekommen hat. Da gibt es wirklich viele gute Antworten drauf mittlerweile. Dann hat sich das Ganze so ein bisschen etabliert es gab die oder gibt immer noch die Freiwilligeninitiativen und die etablierten ähm, Institutionen und dann war so dieser erste Rush vorüber und alle haben sich ein bisschen Zeit genommen okay was wollen, um sich zu fragen okay was wollen wir überhaupt jetzt äh, im Kontext Flucht und Asyl unterrichten was macht überhaupt Sinn was macht Sinn für die Lernenden was können Lehrende überhaupt anbieten? Für wen macht man die Bildung überhaupt? Da stellt sich dann auch ein bisschen die Frage, also orientiert formuliert, wenn die eh gleich wieder weg sind, macht es dann Sinn, denen überhaupt Lehrerinnen zur Verfügung zu stellen. Ich bitte mich jetzt nicht darauf festzunageln, dass ich sowas gut finde. Ganz oft war auch die Frage, okay, wie kann man überhaupt unterrichten, Menschen, die aus anderen Bildungssystemen kommen? die vielleicht die lateinische Schrift nicht beherrschen oder auch die Schrift der Muttersprache nicht beherrschen. Es hat sich da auch ein bisschen ein Spielplatz für Expertinnen aufgetan, was ja total super ist. Wir in der Erwachsenenbildung lieben ja so ein bisschen eine Herausforderung, Forderung, wo wirklich die Leute sehr viel Gedanken darüber gemacht haben, was können die Bildungsinhalte sein und auch macht Sinn, wirklich auf den Arbeitsmarkt hin zu unterrichten oder geht man eher von ähm, humanistischen Bildungsgedanken aus, Bildung um der Bildung. Und jetzt ist es, und gerade also diese, diese Fragen sind auch, äh, welche, auf die es viele sehr gute Antworten gibt, was sich da rentiert, den einen oder anderen Artikel zu lesen, äh, das ist nicht nur im Magazin Erwachsenenbildung, sondern vielleicht auch auf Erwachsenenbildung.at oder auf deutschen ähm, Seiten zu finden. Gut. Und jetzt, Status Quo, cool ist, es hat sich alles ein bisschen beruhigt, die große Historie und auch der Eventcharakter des Ganzen. Ähm, ah ja, ich sehe gerade den Link zur Serie Erwachsenenbildung in der Migrationsgesellschaft. Es sich da reinzuschauen. Ähm, also in dieser Eventcharakter, charakter das ist alles ein bisschen beruhiger ähm, und es fühlt sich geregelter an. Ähm, die Frage ist halt, nach wie vor ist es gut geregelt. Ist es jetzt wirklich im Sinne der Teilnehmerinnen oder der Asylwerbenden anerkannten Flüchtlinge geregelt? Es sind ganz viele Dinge noch, die jetzt gerade auch durch das neue Integrationsgesetz, das jetzt das der Gesetzgeber auch reagiert hat, offen. Und ganz, viel, also ganz viele Fragen drehen sich jetzt so um Abschlüsse und Zertifikate, Formalisierung von dieser Bildung, die jetzt im Kontext geboten wird. Es stellen sich rechtliche Fragen oder Fragen von zertifizierten Trainerinnen. Wer darf überhaupt wen unterrichten? Welches Angebot ist für wen zugänglich? Welche Inhalte müssen unterrichtet werden? Diese Dinge. Also sehr viele formale Fragen sind jetzt offen. Und für mich auch, oder beziehungsweise auch so, was sich äh, so im Diskurs mit den anderen Ta Institutionen und, und Erwachsenenbildnerinnen ergibt, ist die ganz große Frage, was, äh, wo will sich die Erwachsenenbildung jetzt da positionieren? Vor allem auch, äh, wenn, man, wenn man sieht, dass zum Beispiel Deutschkurse als äh, Sache der Angelegenheit der inneren Sicherheit definiert werden, als Bildung, wo ähm, können und wollen wir uns da jetzt hinstellen, als, sowohl als Einzelpersonen als auch als Institutionen. Und ähm, in diesem kann man sagen, Spannungsfeld von gesetzlichen Vorgaben, von vielleicht Bildungsbedürfnissen und Bedarfen von unseren Teilnehmerinnen, natürlich von ökonomischen Überlegungen, ich meine, wir Trainerinnen wollen vielleicht auch bezahlt werden ähm, und dann auch, lacht nicht, wirklich. Ähm, und <lacht> und auch, auch natürlich von den Ansprüchen, die zum Beispiel die Prinzipien der Erwachsenenbildung in unseren Unterricht stellen. Ähm, die können wir dem allen gerecht werden? Das wären auch Fragen, die heute gern mit Diskutierenden und an die Zuschauer äh, oder Teilnehmerinnen weitergehen. Danke. Ja, danke, Julia. Ähm, ich sehe jetzt gerade, es gibt schon die erste Frage im Chat, äh, wo schon heftig diskutiert wird, und zwar von der Petra Steiner. Es gibt viele Beratungsstellen, also nicht nur Training. Ähm, Genau, möchtest du, Julia, vielleicht da gleich was dazu sagen? Oder ich glaube, die Christine zu Thema ja, so ganz viel also, der Bildungsberaterin dazu sagen. Ja, <lacht> Julia, ich weiß nicht, nehme ich dir jetzt das Wort, aber ich melde mich mal kurz. Äh, ja, als Bildungsberaterin bin ich da in einer sehr frühen Phase meistens involviert, wo Personen entweder direkt zu mir kommen, äh, die aus Deutschkursen, zu uns, also die Informationen bekommen haben, dass es uns gibt oder eben auch über Betreuerinnen und Betreuerinnen oder andere Organisationen, über die Caritas oder wie auch immer Flüchtlingsbetreuungseinrichtungen zu uns kommen und da ist es dann wirklich einmal eine Aufgabe, ganz wichtige, dass es eine Information gibt, was ist denn überhaupt, wie funktioniert denn das in Österreich? Und es ist gar nicht so einfach, weil wir von Begriffen reden jetzt im Bereich der Bildung, die für uns selbstverständlich sind, aber für Menschen, die jetzt weniger Schulerfahrung haben oder ähm, einfach vom Verstehen her sehr schwierig sind und wir jetzt von, also von unserem Projekt her äh, leider keine Übersetzungsmöglichkeit haben. Das heißt, es ist eine wichtige Aufgabe, mal grundsätzlich über Bildung zu sprechen. Und dann auch so quasi ein bisschen als Lot zu fungieren und zu schauen, okay, wo gibt es eventuell Angebote, die jetzt kostenlos sind, weil das ist ja das Wichtigste, weil meistens die Situation, die finanzielle Situation sehr prekär ist. Und äh, da haben wir die Schwierigkeit ganz äh, eindeutig, dass es keine Übersicht gibt über Angebote. Das heißt, wir alle suchen permanent neue Angebote. Und das ist sehr, sehr mühsam. Und wenn man dann was gefunden hat, ist es wichtig, das irgendwie zu verteilen, damit andere das auch wissen. Und das ist also da geregelte Bahnen zu haben, wäre für uns sehr hilfreich. Aber das ist so, dieses erste frühe Stadium der Bildungsinformation, was gibt es? Deutschkurse? Ja, wo? Aber nicht nur. Was gibt es sonst noch? Wo, wo können es hingehen? Was ist überhaupt Ausbildung? Was, äh, was bedeutet Beruf? Was ist denn das überhaupt? Ja? Äh, wie ist das in Österreich? Wie funktioniert das bei uns? Was haben Sie gemacht bisher? Welche Erfahrungen? Diese Richtung. Und das ist eine, ähm, eine sehr wichtige Aufgabe, die jetzt aber auch eine große Herausforderung ist. Ja? Rein sprachlich jetzt auch. Was sind wie ihr das seht, Julia. Ja, also zum einen ähm, ohne die ähm, Bildungsberaterinnen würden viele unserer Teilnehmerinnen, also wir haben übrigens in einem Frauenverein, das heißt, wir haben wirklich nur Teilnehmerinnen, nicht zu uns finden. Und ähm, ja, also ich bin da mit der Frau Steiner absolut überein, dass es äh, in der Erwachsenenbildung nicht nur um Training geht und vor allem nicht nur, also gerade im Kontext Flucht und Asyl, nicht nur um Deutschkurse. Genau. Man hat sofort so den Reflex, Flüchtlinge ah, Deutschkurse oder Flüchtlinge und Bildung Deutschkurse und da geht ohne die Bildungsberatung sowieso nicht. Das ist genau die absolute Kern, super wichtige Aufgabe von der Bildungsberatung, da auch ein bisschen Diversität reinzubringen. Und mhm. was mir auch wichtig ist, ist äh, in, in diesem Diskurs auch die Anerkennung von bereits mitgebrachten Kompetenzen, äh, die eben auch total bei, der, bei der Bildungsberatung oder bei der Kompetenzberatung oder Erfassung liegt. Ähm, ohne dies eben immer nur in dieser, in dieser Art, ah, du bist Flüchtling, du brauchst einen Deutschkurs, Ecke bleibt. Mhm. Die Diversität mhm. in der Erwachsenenbildung im Kontext Flucht und Asyl lebt absolut von einer Bildungsberaterin, die sich auskennt und kompetenzorientiert kann. Also ich persönlich glaube, ja, das ganz wichtig ist, irgendwie in dieses, dieses Zohuwa-Bohu von Angeboten ein bisschen eine Struktur reinzubringen. Und ich weiß nicht, das ist eben in allen Bereichen so, ein bisschen in Bildungsbereichen, genauso wie in rechtlichen Informationen oder so weiter irgendwie, dass es so kleine Leitfäden gibt oder so, in denen man sich vielleicht ein bisschen halten kann. Und wir haben jetzt irgendwie auch, ich glaube, uns beiden jetzt gerade irgendwie so zusammen helfen einfach mit diesem Oberösterreich, Nämlich was, wo gerade irgendwie gesammelt wird, äh, diese ganzen Bildungsangebote und die, äh, die ganzen anderen notwendigen Informationen in puncto Migration und Asyl. Und ich glaube eben schon, auch, dass das einfach auch ein bisschen eine politische Verantwortung ist, dass man das auch und dass das dann irgendwie geordnet werden kann. Also, das wird ich jetzt auch noch kurz einbringen. Also. Das finde ich ganz spannend, weil wir arbeiten ja auch an einem Leitfaden, wo wir versuchen, zusammenzutragen, was jetzt in der Arbeit mit den Asylwerberinnen und Asylwerbern in der Bildungsberatung besonders wichtig ist. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir denke, ja, kennt man vielleicht Österreich weiter arbeiten, dann hätten wir uns vielleicht manche Dinge ein bisschen leichter machen. Äh, dazu braucht es eine Vernetzung mit der Struktur und natürlich equal, äh, Ressourcen, äh, aber das wäre natürlich sinnvoll. Was schwierig ist, ist, dass es in den Bundesländern natürlich wieder ganz unterschiedliche Regelungen gibt. Es ist auch immer wieder so ein Hindernis, auf das wir stoßen, äh, wo dann in Tirol oder im Oberösterreich das Werkabdraum da was läuft. Also, äh, also, es ist wirklich ein Dschungel. Es ist für uns, es ist für mich ein Dschungel als Bildungsberaterin und ich, ich glaube immer, ich kenne aber es ist eine Bildungslandschaft, aber jetzt für Personen, die kommen und sich versuchen zu informieren, ist es Undurchschaubar, wie ich meine. Genau, also der Überblick ist, glaube sehr schwer zu gewinnen. Der Wilfried Frey hat gerade gepostet, wir haben im Vorjahr da in verschiedenen Sprachen Informationen zusammengestellt über die Stellen, die Bildungsberatung anbieten. Der Link ist im Chat jetzt aufrufbar. Vielleicht auch nochmal die Frage, Anita, weil du vorher auch etwas erwähnt hast beziehungsweise auch an unsere Teilnehmerinnen, wenn jemand Informationen hat, wo noch Stellen sind, wo das gesammelt ist, bitte gern einfach im Chat teilen, dann können wir ein bisschen einen Wissensaustausch da auch machen. Ich denke, was die Bildungsinformation auch noch so schwierig macht, jetzt abgesehen davon, dass unser Bildungssystem relativ kompliziert ist und es schwer zu erklären ist, ist auch dieses Angebot an verschiedenen Kursen oder kurzfristigen Maßnahmen. Und dort gibt es wieder was für drei Monate und dort gibt es wieder was für sechs Monate. Und kaum hat man es erfahren, ist es schon wieder vorbei. Also das, das ist auch so eine ganz typische Sache, auf die wir immer wieder stoßen. Kaum gibt es irgendwo etwas, ist es schon wieder, weil die Finanzierung einfach so kurzfristig ist. Gell? Also, und das macht so mühsam. Also ich erkenne wenig Struktur in dem Ganzen, sondern man macht so gießkannen-Prinzip und sagt, da fördern wir jetzt mal Geld über, tun wir was für die armen Flüchtlinge oder tun wir was in die Bildung reinstecken und dann äh, gibt es was plötzlich. Und dann muss man von 0 auf 100, zack, zack, zack. Und das geht oft viel zu schnell, also ist nicht nachvollziehbar oder irrsinnig mühsam. Ich weiß nicht, wie es euch da, geht. Ja, also da Also ich kenne die Landschaft in Tirol relativ gut und sehe, dass Kontinuität extrem wichtig wäre. und Nicht immer kurzfristig da jetzt mal schnell ein Projekt und dort ein Projekt, das irgendwie ganz neu und ganz anders und viel toller sein sollte, sondern wirklich kontinuierliche, unaufgeregte Bildungsangebote niederschwellig, Idealfall für Frauen oder auch für Familien mit Kinderbetreuung, das wäre, was man <lacht> bräuchten da und nicht da ein Projekt für drei Monate und dort eines. Genau, es ist in Tirol genauso wie bei euch auch, dass versucht wird, da so einen Überblick zu geben, das heißt Tiroler Integrationskompass, glaube ich, wo auch Bildungsberaterinnen tätig sind und wo es auch so Datenbank geben sollte, was es für Angebote für Flüchtlinge gibt und äh, oder Flüchtlinge, Asylwerberinnen und Asylwerber. Und die ähm, tun sich, glaube ich, auch ziemlich hart, die Datenbank aktuell zu halten, weil es halt da was aufpoppt und dort was aufpoppt und ähm, das dann eh schon wieder vorbei ist. Hm. Ja. Also Fazit, Kontinuität wäre wär total wichtig. Ein bisschen planbar. Ja, ich würde... Ich wollte noch kurz einwerfen, dass ich sozusagen mein zweiter Zugang zu Asylwerbern ist neben Kammer, dass ich auch UMF-Betreuerin bin in einer Einrichtung. Wir betreuen 18 Burschen. Und genau das Problem, was die Christine vorhin beschrieben hat, also das, genau das Problem haben wir auch und es ist eine Riesenherausforderung, dass plötzlich eine E-Mail kommt. Da gibt es dieses und jenes Angebot. Anmeldefrist nur eine Wochen Zeit. In der Zeit soll man mit allen 18 Jungs durchbesprechen, worum es geht ob das besser ist als Pflichtschulabschluss, ob das schlechter ist, ob das besser ist als Übergangsstufe oder schlechter. Also es ist alles sehr knapp, unberechenbar und dann natürlich auch dementsprechend schwer den Kurschen den zu vermitteln, was jetzt wirklich ein guter Weg wäre. Ja, also, finde ich auch noch ganz wichtig, irgendwie immer, weil diese Förderperioden, die sind ja einfach auch oft sehr kurz oder gerade auch mit diesen Projektanträgen und nur Projekte werden gefördert und so und dass selbst Vereine, also ich kenne es noch von Oberösterreich, die einfach langjährig schon äh, Basisförderungen gehabt haben, die jetzt auf Projektförderungen umsteigen müssen und dass das natürlich unglaublich schwierig ist zum Planen. Also das heißt, da hat, ist der Spielraum einfach auch oft zu so klein, um äh, langfristige Angebote zu setzen, so China, die stetig bleiben einfach irgendwie, weil es einfach trotzdem Förderungsabhängig ist. Also das ist genau, also auch als ich ich Planerin, ähm, man kriegt halt dann irgendeinen Information, da gibt es jetzt noch die Möglichkeit, was zu machen. Antrag bis übermorgen und Projektstart in einer Woche. Genau. Also, ist genau, so das ist arbiträr und unvorhersehbar? Und es ist das, was die Organisationen unglaublich, was so schwer ist für die Organisationen. Ihr erlebt das eben bei uns, weil man von 0 auf 100 muss man Personalräumlichkeiten und, und, und herzaubern Aus dem Nichts. Ja? Und ähm, man hat ja gewisse auch Vorstellungen und Qualitätskriterien und und und es soll man alles erfüllen äh, und möchte es ja auch erfüllen und ist fast nicht möglich und ich würde jetzt nicht nur jammern und sagen es wird auch viel Gutes gemacht aber was wir was wir uns wünschen wäre eine längerfristige Strategie dahinter einen Plan wo man vielleicht einen Stufenplan oder so etwas wo man aufbauende ähm, äh, aufbauende Projekte entwickeln kann das funktioniert nicht, sondern es gibt jetzt Geld für eine bestimmte Zielgruppe, jetzt sind es die 15 bis 19-Jährigen, ja? für die gibt es jetzt was. Für die anderen, wenn ich 19 Jahre und einen Monat bin, habe ich leider Pech gehabt. Ja? Und das macht unglaublich schwierig und, und ähm, das macht es auch frustrierend. Es gibt keinen Plan, es gibt keine Strategie. Ich behaupte, die Strategie ist, möglichst abschreckende Maßnahmen zu setzen, damit nicht mehr Personen kommen und unser Bildungssystem benutzen. Das ist meine Vermutung. Ja. Wir sind da eigentlich schon mittendrin in unserem nächsten Thema, nämlich was jetzt eigentlich gerade wichtig ist, also womit Sie die Erwachsenenbildung beschäftigen sollten, wenn es überhaupt einmal um Flucht- und Asyl- und Erwachsenenbildung geht. Ich möchte jetzt gleich umschalten auf unsere nächste Umfrage. Und zwar da haben wir ganz offen einmal an alle Teilnehmerinnen noch einmal die Frage gestellt, was ist denn überhaupt momentan besonders wichtig? Also wir haben jetzt schon gehört, die ganze also Vernetzung könnte ein Thema sein, das Strategische, das dahinter steht, gibt es sonst noch irgendwas, was momentan jetzt gerade besonders wichtig ist? Abschlüsse und Anschlüsse. Es ist ein Thema, mit dem wir uns auch beschäftigen. Die, äh, Julia hat vorher schon gesagt, wir oder was die Anita, ich weiß jetzt nicht mehr genau, mit ähm, das Problem, was ist besser, Übergangsklasse oder Vorbereitungslehrgang, Abendgymnasium oder Pflichtschulabschluss? Äh, und die Frage ist immer, was hat man, wenn man es fertig hat? Ja, Und was kann ich dann damit machen? Und manche Dinge hat man einfach installiert, ohne viel darüber nachzudenken, was passiert mit denen, ich sage jetzt nur Übergangsklasse, die den Übergang in eine weitere Schule nicht schaffen. Die haben nicht automatisch einen Pflichtschulabschluss. Die stehen eigentlich ohne was da. Ja? jetzt Was mache ich mit denen? Also man muss sich solche Sachen strategisch überlegen, wo sind Anschlüsse, Übergänge, wie kann man die gestalten und vor allem, wie kann ich, das ist ganz wichtig, an der Basis unten einen möglichst breiten Zugang schaffen. Ja, fehlt uns ja. Dass möglichst viele auch partizipieren können, wirklich, aber auch tatsächlich dann weiterkommen. Ja? Im Sinne von einer gewissen Verwertbarkeit der Bildung. Aber nicht nur, auch klar, aber das wäre wichtig. Hm? Also nochmal die Bitte an die Teilnehmerinnen. Rechts oben gibt es eine Umfrage, das ist diesmal eine offene Umfrage. Man kann einfach eintippen, was man möchte. Ich sehe, es wird schon fleißig eingegeben. Genau, Arbeitsbedingungen für die Akteurinnen wird da auch genannt. Zukünftige Bildungsbedürfnisse... Erfahrungsaustausch, erfolgreiche Biografien, politische gesetzliche Grundlagen, Übergänge. Also ich meine, die Arbeitsbedingungen für die ähm, Akteurinnen hängen ja auch mit Kontinuität zusammen. Wenn ich als Trainerin morgen einen Anruf kriege, ich brauche die in drei Wochen ähm, für zwei Monate und dann ist aber nichts mehr. Ist das etwas anderes, als wenn ich weiß, ich bin für die nächsten zwei Jahre anstellt und kann mich weiterbilden, bin in einem Team, habe Austausch? Ist das auch ja, das sehe ich auch so und wäre für uns alle sehr hilfreich und wichtig. So sind es oft halbherzige Lösungen. Man muss im Bildungsgerät oder überhaupt einmal, was weiß ich was, in die Arbeitslose gehen, sehr kompetente Leute, müssen die Organisation verlassen, nehmen ein ganzes einen Haufen an Wissen mit und es ist einfach sehr schade, weil es nicht möglich ist, längerfristige Perioden zu haben, um Angebote zu entwickeln oder zu betreiben und zu betreuen. Es ist einfach nicht möglich. Alles ist kurzfristig und das ist für uns extrem schwierig und als Organisation fast nicht schaffbar. Ja, wir merken das bei Karma zum Beispiel auch, also Etwas wenn sagen, das Entschuldigung, Anita, jetzt habe ich die unterbrochen, es tut mir leid. Wir merken das bei Karma immer, also weil wir sind ja im Endeffekt kein geförderter geförderte Verein, sondern es passiert alles auf Ehrenamt. Und das ist natürlich extrem herausfordernd für uns auch, dass wir irgendwie diese Qualität halten. Also es gibt jetzt Kama ja seit 2004, 2014 in Linz und seit 2006 in Wien. Und es ist einfach immer wieder diese Herausforderung, wie kann man einfach weiter, weil Kama macht ja einen guten Beitrag auf eine andere Art und Weise in der Erwachsenenbildung, nämlich so, dass wirklich Asylsuchende und Migranten und Migrantinnen zu Wort kommen und dass die in lehrenden Rollen sind. Aber es ist einfach nicht so einfach, weil wir es auch versucht haben oder weiterhin versuchen werden, äh, gefördert zu werden, weil natürlich die politische Lage jetzt nicht unbedingt so ist, dass man äh, neue Vereine fördert und dass da irgendwie genug Geld da ist, irgendwie so. Und andererseits auch, ähm, es ist glaube ich, mit also, ich meine, so sind Hypothesen auch nicht unbedingt erwünscht, dass natürlich nur mal mehr Vereine kommen, denen man dann einfach wieder Förderungen gibt und so weiter, wo man halt einfach keine nicht weiß, wie die zusammenarbeiten sind. Und Basisförderungen sind halt einfach, glaube im Aussterben in Begriffen oder halt ganz, ganz selten, nur nicht mehr, wann überhaupt zu entwickeln. Also das der Fernseher ja, muss man sagen, auch Förderung kriegen wir schon, aber ja. wo man natürlich keine... Spenden. Wo man keine... Äh, keine... Na, äh, wir können keine ähm, Personalkosten abdecken, also wir können mittlerweile die Miete zahlen, ähm, wir kriegen mittlerweile eine kleine Förderung, aber wir können keine, die, die ganze Arbeit sozusagen basiert auf Erna. Die ganze Organisation, obwicklung anders. Und da die, ist auch der Einwand von der, ähm, Frau Berntaler äh, berechtigt, dass, also steht im Z, aus eurer Sicht Gefahr, dass Trainerinnen Migration, reinsprachen Wertevermittlerinnen werden. Wenn nur das gefördert wird, dass wenn ich nur Geld dafür kriege, die ÖIF-Kurse zu machen, Wertekurse zu machen, dann wird die Bildungslandschaft für und ähm, Asylbewerber nicht diverser werden, dann wird kein Platz sein für ähm, äh, Projekte wie Karma, sondern dann werden halt einfach 90% Monokultur ÖIF-Kurse sein. Wenn es so förderungsgebunden ist. Entschuldigung, Christine. Ich sehe das auch so wie du, Julia, und ähm, was uns auch als Organisation ganz wichtig ist, ist, dass es die Möglichkeit gibt, dass eben bei uns Personen von Teilnehmenden sich auch zu Mitarbeiterinnen entwickeln können und dann auch professionell tatsächlich einsteigen können, Was manchmal gelingt. Also wir haben wenige Personen, an denen das auch immer wieder gelingt, glücklicherweise, und das wäre für uns das Ziel, das auch weiterhin auszubauen und noch viel mehr auszubauen. Aber ähm, die Schwierigkeit ist eben, äh, wie können wir das finanzieren, sozusagen, das ist immer die große, das große Thema. Ähm, ich wollte noch äh, zu den Ehrenamtlichen sagen, auch bei, bei ISOP gibt es Ehrenamtlich, mittlerweile ehrenamtliche Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, die in verschiedenen Bereichen mitarbeiten. Ähm, was auch immer wieder zu heftigen Diskussionen führt, ähm, aber auch einfach eine Notwendigkeit war, um auf diesen großen Ansturm, der einfach auch gewesen ist, irgendwie reagieren zu können oder äh, flexibel zu sein. Also weil Julia, du hast ganz am Anfang in deinem Statement gesagt, also die Organisationen haben irgendwie gebraucht, in der Erwachsenenbildung, um zu reagieren auf das, was da passiert ist, natürlich. Es ist nicht möglich, in so einem Regelablauf so schnell zu reagieren. Was wir versucht haben, war einfach mit Hilfe von tatsächlich ehrenamtlicher Tätigkeit dann gewisse Dinge wenigstens anbieten zu können. Aber es ist ein zweischneidiges Schwert und es ist immer eine Diskussion, ist das gut oder nicht. Und es hat zwei Seiten. Ja, es ist gut, wir können Zusätzliches anbieten. Und auf der anderen Seite, ja, was bedeutet das aber? Für uns, du als, als, als Mitarbeiterinnen, äh, werden wir immer weiter ins Ehrenamt gedrängt, sozusagen. Ja. Das ist eine Frage. Ja. Die Alte, die absolut, berechtigte, absolut berechtigter Einwand. Ähm, ja, das stimmt. Bei uns funktioniert es einfach nicht anders. Es ist so, ähm, es hat sich aus unseren Masterthesen entwickelt. Wir haben das aus Überzeugung gemacht. Es ist immer weiter gewachsen. Wir kämpfen lang ähm, schon für Finanzierung. Schauen wir, wie sie sich weiterentwickelt in den nächsten Jahren. Aber natürlich stimme ich dem auch als Sozialarbeiterin, mhm. als Professionist absolut zu. Also stimmen wir dem zu, dass man den Bereich nicht ehrenamtlich abdecken kann. Ja? Also es braucht ja. ganz einfach Professionisten. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Aber ich, das ja. muss auch ja wertgeschätzt werden. Bitte. Ja. Ich denke, das ist oft so, dass ich in meiner Arbeit als Basisbildungstrainerin dass mir gesagt wird, das kann nicht jeder Mensch. nicht Jeder Mensch kann irgendwie lesen, schreiben, rechnen und so weiter und deswegen kann jeder Mensch Basisbildung unterrichten, unterrichten mag ich nicht sagen, aber gleiten, äh, würde ich nicht so sehen. Ja, also ich denke, es braucht sehr wohl eine Auseinandersetzung mit äh, Didaktik, mit äh, Personen, die kommen, mit vielen Dingen, mit Interkulturalität und so weiter. Also man kann sie nicht einfach reinstellen und, und das machen einfach so. Was wir als Organisation machen können, ist, Menschen äh, Ausbildungen oder äh, Weiterbildungen anzubieten und zu sagen, da können wir euch unterstützen. Um auch, ja. also, wir haben viele Anfragen von, von Personen, die sich eben ehrenamtlich engagieren, ähm, die Unterstützung brauchen oder auch zu also können. Und auch gibt es einen großen Anteil an Volontärinnen. Es ist halt auch eher Ausbildungsverhältnis, aber auch wir sagen gewisse Angebote, wie zum Beispiel die Nachmittagsbetreuungsfreiler, können wir ohne die Volontärinnen nicht machen. Bei uns ist es noch wichtig, dass, dass hm. ähm, ein klarer Unterschied ist zwischen Prof Professionistin und Volontärin, dass immer ein Professionistinpreis und ähm, auch schon auch, dass man sagen, ja, für die, äh, also es braucht professionelle Trainerinnen, die das anleiten können. Und, aber wir geben unser Wissen weiter, und wenn sich jemand ehrenamtlich engagieren will, geben wir den Rahmen dafür. Mhm. Was ich einfach ein bisschen schade finde und was jetzt in den letzten in Zeit einfach verfolgt, ist, dass für, also im Bereich Erwachsenenbildung, Flucht, Asyl nur mehr für, also ausschließlich für Deutschkurse, acht ausschließlich für Deutschkurse und Wertekurse um Förderungen vergeben werden. Und alles, was davon ein bisschen abweicht, mhm. Vielleicht auch einfach eine Weiterentwicklung ist oder mal ein Experiment, das kann ja auch mal gehen aber ähm, das wird nicht finanziert und da, dadurch ist es halt sehr ähm, einseitig. Und das sollte Erwachsenenbildung meiner Meinung nach auf keinen Fall sein, sondern es wäre es es nur geht. Ich würde da ganz kurz einen Aspekt ansprechen, den die Christine Weiß vorher schon erwähnt hat, nämlich diesen Rollentausch, dass man von, von, von der Teilnehmerin, zum Teilnehmer zu einem Lehrenden kommt. Das ist nämlich auch das Prinzip von Anita und Katja im Verein Kama. Und ich habe am Anfang sind wir da noch gar nicht so genau darauf eingegangen, deswegen würde ich euch jetzt auch noch mal bitten, das Prinzip noch einmal genau zu beschreiben, also worin da eigentlich die Besonderheit besteht im Kama. Ich würde da noch ganz gern kurz auf die Statement von der Julia bzw. auf der Christine Bezug nehmen. Weil ich das nämlich gerade recht wichtig gefunden was du gesagt hast, Julia, mit dem das äh, unterschiedliche Angebote einfach geben soll. Weil ich finde, dass das sehr passend zu dem, was die Christine vorher gesagt hat, nämlich zu dem, dass alle partizipieren sollen in China und dass da einen breiten Zugang braucht. Weil halt einfach bei jedem Menschen irgendwie was anderes liegt und es deshalb andere Staaten einfach irgendwie braucht dazu. Und darf ich auch noch kurz was sagen. Wir haben gefunden, dass das jetzt... Ein schönes Conclusio war eigentlich, das heißt, es braucht einerseits einen professionellen Rahmen Menschen, die bezahlt werden für die Arbeit, die den Überblick bewahren und die Ehrenamtlichen einen Rahmen bieten können, in dem sie agieren können. Und natürlich braucht es dann auch die Ehrenamtlichen, die die Professionisten unterstützen, weil wir sozusagen den Workload an sich gar nicht abdecken können. Das heißt, das war jetzt irgendwie so schön. Also das war das Conclusio, was ich aus dem Statement von der Julia rausgehört habe. Ach, so gemeint, ja, dann reden wir noch kurz über unseren Rollentausch bei Karma irgendwie. Also bei uns ist es ja so, dass die Asylsuchenden, Migrantinnen und die Asylberechtigten, dass die bei uns die Workshops abhalten. Das heißt, es gibt einfach bei uns eine Bandbreite von Workshops, von Kochworkshops aus allen Ländern irgendwie, Sprachworkshops, Syrisches, Arabisch bis zu Italienisch, dann haben wir noch, Fasi etc. Dann gibt es einfach ein, genau, was die Leute so mitbringen. Wie wir haben einen Tischler aus Kamerun gehabt, der dann einfach irgendwie aus Europaletten Möbel gemacht hat. Oder eine syrische ausgebildete Tänzerin, die dann Tanzworkshops gemacht hat und so weiter. Oder es gibt da ganz viele Sportbegeisterte, die dann einfach irgendwie, irgendwie Lauftreps machen und so weiter. Und an diesen Workshops kann eben dann jeder und jede teilnehmen. Und da sind wir schon öfters irgendwie auch darauf gestoßen, dass, dass das im ersten Moment die Leute nicht ganz verstehen, was da eigentlich passiert, weil das so eine andere, eine andere Sicht ist, beziehungsweise dieser Rollenwechsel einfach so ist, weil auf einmal irgendwie eine Gruppe, die normalerweise immer bespielt wird, sprich die einfach in Kursen ist oder für die Deutschkurse angeboten werden, dass die dann selbst diese Sprachrohr kriegen und ihre Talente anderen Menschen zur Verfügung stellen. Und das ist einfach irgendwie ganz oft auch gewesen, wo, wo, wo Leute dann nochmal nachgefragt haben, ja, aber wie ist das jetzt eigentlich bei Karma, ähm, Deutschkurse oder was wird da genau gemacht? Also wo das einfach ganz schwer dann auch in die Köpfe reingeht, dass da einfach ein ganz einen anderen Rollentausch geht. Und man merkt auch, also ich meine auch bei den Kursleitern und Kursleiterinnen, für die ist das auch im ersten Moment, also Kursleiter und Leiterinnen sind Asylsuchende uns immer und Asylsrechtlichkeiten und... Da merkt man auch, dass das oft oder bei einigen einmal ein bisschen zur Verwirrung äh, beiträgt und dass die dann so also auch nicht genau wissen, wie, wie sie da jetzt irgendwie tun können, weil sie es halt genau von der anderen Seite gewohnt sind, dass sie nämlich mitnehmen, äh, genau teilnehmen. Und da ist es immer auch recht spannend, irgendwie diese Prozesse zu sehen und wie nämlich dann auch sich die die Kursleiter und Leiterinnen entwickeln wie sie diese Rolle dann auch wirklich wahrnehmen, irgendwie, also. Ja, ähm, das kann man da so nur ergänzen, ähm, jetzt fällt mir kurz nur was ja. ein, dass diese, also so positiv dabei ist ja auch dieser private Kontakt, den wir dann mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen haben, wo die die Vernetzung mit anderen Vereinen äh, zu denen sie dann, oder auf die sie dann aufmerksam werden, oder wo die anderen Vereine auf die Leute von Karma aufmerksam werden, die die Kurse abhalten, dass sie da irgendwie vom Netzwerken her einfach auch sehr viel tut und sie halt einfach auch von, von dieser empowernden Haltung also so Selbstwert irgendwie, wow, ich darf wieder mal was machen. Das ist doch großartig. Und ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig zum sagen, dass wahrscheinlich nicht nur das funktioniert, was wir da machen, sondern wenn genau einfach auch diese Deutschkurse so unheimlich wichtig sind, weil die halt einfach auch so diese Basisebenen, dass auch dieses Empowerment dann auf dieser Art und Weise funktionieren kann. Und es geht halt einfach, also die Grundidee ist ein ganz Simple, dass, wie wir alle wissen, Asylwerber einen extrem schweren Zugang, diesen unmöglichen Zugang zum Arbeitsmarkt haben und dieses teilweise jahrelange Warten auf die auf den Ausgang des Asylverfahrens sehr mürbend ist. Also die Leute kommen, sehe das teilweise bei den Burschen bei uns, die kummern motiviert, möchten was da, fragen, was machen können. Und dann dauern die Asylverfahren ein, zwei, drei, vier Jahre und man merkt einfach leider, wann die Menschen nichts finden, was anducken können, dass sie einfach mehr und mehr verfallen und die Motivation in Frust und Wut und Ärger umschlägt. Und das ist einfach sehr traurig. Und das war halt einfach die Grundidee, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass man bei Karma was machen kann. Das heißt, das Lernen ist die eine Seite, das ist total wichtig, aber es gibt halt einfach viele Praktiker, die was brauchen, was einfach anpacken können und was machen können. Und bei uns ist es so in der Kombination, also bei Karma funktioniert das Lernen ähm, indirekt, mehr oder weniger. Es geht übers Tun. Ja, ich wollte vielleicht auch dazu einwenden, dass für mich so der, ähm bereich der basisbildung einer ist wo dieses lernen für den alltag und das vernetzen einfach möglich ist und wo wir auch gute erfahrungen haben wo wir teilnehmerinnen und teilnehmer als leiterinnen von auch von workshops oder von bestimmten themen eingesetzt haben oder einsetzen also dass für mich die basisbildung ab sehr gutes Mittel ist und auch begleitend zu anderen Bildungsmaßnahmen, um äh, auch Kontakt zu Deutschsprachigen finden zu können. Also einerseits um die eigenen Talente einbringen zu können, weil es geht nicht nur um Lesen, Schreiben, Rechnen, Computer und so weiter. Äh, und auf der anderen Seite um diesen Kontakt zu österreichischen Personen zu haben. Und insofern hoffe ich, dass wir in der nächsten Förderperiode hier verstärkt Angebote machen können, wo Personen mit und ohne Migrationshintergrund dieses Lernfeld einfach finden können, würde ich meinen, ist sehr wichtig, weil es sind kleine Gruppen, die sind überschaubar und es ist möglich, längerfristig Kontakte herzustellen, sich zu vernetzen und sich zu entwickeln und eben auch ähm, die Persönlichkeit zu entwickeln, indem er eigene Dinge einbringt. Das finde ich schön. Hm? Da ist, also bin ich total bei dir Wir haben in Tirol das Problem, dass keiner so recht weiß, was Basisbildung ist. Und wenn dann eine von unseren Teilnehmerinnen sagt, ich bin in einem Basisbildungskurs, hört sie dann, ja, warum machst du keinen Deutschkurs? Oder mhm. so, oder dass es ganz schwierig ist zu argumentieren, warum Menschen, die ähm, auch Deutsch lernen wollen, in einem Basisbildungskurs sind. Ja, weil es unserer Meinung nach einfach der richtige für sie ist, weil sie dort eben nicht ausschließlich Deutsch und Werte lernt. Ja. <lacht> ähm, genau. Sondern neben Lesen und Schreiben und Rechnen auch äh, Computer und eben Basic Skills. Lernorganisationen und so weiter. Einfach viel ein breiteres Feld ist, das Deutsch möglicherweise auch inkludiert. Und hm. da möchte ich auch kurz auf den Einwand im Chat Bezug nehmen, wo, es, wo jemand meint hat, die Prinzipien der Erwachsenenbildung werden mit diesem äh, totalen Fokus auf äh, Deutsch Zwang äh, ein bisschen über Bord geworfen, wenn man sagt, ja, aber wir haben wir möchten ja eigentlich Teilnehmerinnen zum Dritt arbeiten. Wir wollen ja Angebote machen, die wirklich für, also die für unsere TeilnehmerInnen jetzt gerade in dem Stadium, wo sie praktisch in ihrem Lebenswelt relevant sind. Und das kann natürlich ein deutscher Wertekurs sein, aber es kann auch irgendwas ganz anderes sein. Zum Beispiel ein Basisbildungskurs, zum Beispiel einfach nur, nur ein Computerkurs, weil sie jetzt gerade mit ähm, Deutsch lernen ja, Ich habe jetzt gerade um, das Schlagwort Lernorganisation, also merke ich immer wieder ganz, ganz großes Thema. Es kommt wer und sagt, Katja, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll, ich bin zwei Jahre in die Schule gegangen, ich weiß nicht, wie man lernt. Mhm. Also man muss lernen lernen und das ist definitiv ein Thema, wenn man bei uns bis zum Pflichtschulabschluss zumindest kommen möchte, muss man sich dem Thema widmen, wie kann ich mich organisieren und wie kann man überhaupt lernen. Was ja, also ist Thema in den Basisbildungskursen? In die Stine, oder? Ja. ja, natürlich, immer. <lacht> Ganz wichtig und ähm, ja, vielfältig. <lacht> und erfordert Kreativität auch. Mhm. Absolut. Mhm. Gut. Haben wir, noch, haben wir noch irgendwas vergessen zu Karma? Sollten wir noch irgendwas ergänzen? Ich weiß jetzt gerade gar nicht, haben wir schon erklärt, grundsätzlich vom Ablauf her, dass die Kurse beworben werden und so. Äh, sollen wir vielleicht nur ganz kurz was zum Ablauf der Workshops, wie die funktionieren, ähm, erzählen? Gerne. Ja. Okay. Ähm, also Kama hat eine Webseite, das heißt wir machen immer zwei Monatsprogramm, eine Planung, äh, wo sie eben unsere Kursleiter, das heißt die, die meisten sind Asylhörer, äh, melden und sagen, äh, ich würde gerne wieder einen Workshop abhalten. Um, dann wird von uns immer, wann das der Asylwerber wünscht, eine Kursbegleitung, das heißt eine ehrenamtliche Person, die bei der Kursabwicklung behilflich ist, um, zur Seite gestellt. Um, das Ziel wäre natürlich, dass, eben die Person, dass der Kursleiter irgendwann so selbstständig wird, dass er seine Workshops einfach völlig selbstständig abwickelt. Um, wir haben dann eine Webseite, wo die, die Workshops beworben werden. Um, Leute können Sie anmelden für die Workshops, ganz unkompliziert mit der E-Mail-Adresse. Und, genau, der Kursbegleiter und der Kursleiter bereiten dann gemeinsam den Workshop vor, sei es einkaufen, Rezepte schreiben, ähm, sei es, was nicht, bei Sprachkursen irgendwie Bücher kopieren, Bücher besorgen, was auch immer man benötigt für diesen Workshop, das wird gemeinsam vorbereitet. Ähm, genau, und am Workshop-Tag treffen sie dann der Kursbegleiter und der Kursleiter eine Stunde vorher besprechen wir mal alles, ob das klar ist, und dann wird der Kurs abgehalten. Und die Kursbegleitung sozusagen um, hält sie einfach immer in, im Hintergrund und steht dann nur unterstützend zur Seite, falls der Kursleiter irgendwo ansteht oder irgendwo um, verunsichert ist. Das heißt, man dient einfach oft nur als, als Stütze dann für die Personen. Und die genau. Kursbegleitung, das seid dann ihr in dem Fall? Oder sind das auch Kursleiterinnen, die vielleicht schon länger dabei sind und die das dann? Genau, das kann auch sein. Das heißt, bei Kammer ist irgendwie alles bunt gemischt. Das heißt, das fängt wer aus Kurs nur als Kursleiter an und steigt dann auch ins Organisationsteam ein, schult andere. Das heißt, eben es ist es so, so ein bisschen dieser, dieser partizipative und, und emanzipatorische Gedanke, ähm, dass das offen steht, dass dann ähm, Asylwerber genauso mitorganisieren, Veranstaltungen mitorganisieren und wiederum neue Leute einschulen. Mhm. Ähm, genau. Anita, Katja, darf ich kurz was fragen? Ähm, Phil, seht ihr euch als Einrichtung der Erwachsenenbildung, oder seid ihr was anderes? Puh. Ich glaube, wir sind so eine Mischung aus so viel. Zum das ist also ich glaube, dass man schon äh, grundsätzlich einfach, die Grundidee ist ja einfach äh, äh, Einrichtung für und mit Migranten und Migrantinnen, und der Asylsuchenden und Asylsuchenden. Ja, in der Asylsuchenden ja, das heißt, ist nicht mehr Gender. <lacht> <lacht> und aber eben auch, wir sind im Kunstbereich irgendwie tätig, weil mit den Workshops einfach irgendwie waren künstlerische Gestaltung, wenn wir wieder einen, einen Künstler da haben, der einfach äh, Stilleben zeichnet mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen und dann sind wir irgendwie ein bisschen im Kunstbereich. Aber eben auch genauso im Bildungsbereich, weil man ja auch total viel, gerade mit diesen Sprachkursen, es ist mit Kochkursen, es wird ganz viel Wissen vermittelt einfach. Auch. Und das wird halt einfach auch dieses, diese gegenseitige Wissensvermittlung, also im Sinne von die die Kursleiter und Kursleiterinnen äh, lernen den Teilnehmern und Teilnehmerinnen was, aber die lernen wiederum genauso was von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Also es passiert so anders. Der Kursleiter erklärt, wie man äh, Senegalesisch kocht, und die Teilnehmer oder die Teilnehmerin äh, erklärt dem Kursleiter, wie man einen macht. Oder so, also jetzt ganz plakativ und runtergebrochen oder so, wie schon schon einfach durch den. die Sprache, dass die Workshops auf Deutsch abgehalten werden. Das heißt, deshalb habe ich vorher gesagt, das, das Lernen passiert mehr übers übers Tun. Das heißt, das ist nicht, du sitzt uns hin und lernen Deutsch, sondern du holst einen Workshop ab und erklärst die Dinge auf Deutsch. Also welche Vokabularfötter, was brauchst du, damit du das machen kannst. Wir, und wir schreiben dann auch teilweise Empfehlungsschreiben, das heißt, wenn die Leute dann so sind, dass zum Beispiel einen positiven Bescheid kriegen. Um, und ich weiß, der hat die letzten zwei Jahre 20 Workshops bei uns hervorragend abgehalten. Um, dann um, schreiben wir natürlich Empfehlungsschreiben, was auch immer wieder hilfreich ist für Menschen dann auf Jobsuche. Wir schreiben Bestätigungen fürs BFA. Also ich glaube, wir sind irgendwie, wir sind sicher nicht nur Erwachsenenbildung. Wir sind ein bisschen Querschnitt irgendwie, aber auch Erwachsenenbildung. Aber ich glaube schon, dass wir ein bisschen ein Verein sind, der einfach Erwachsenenbildung ermöglicht. Also so, ich glaube, wir würden uns nicht nur als erwachsenenbildender Verein äh, vielleicht benennen definieren, definieren, definieren ja. sondern eher ein Verein, der das ermöglicht, einfach neben anderen Dingen an genauso. Spannend. Beim Zuhören jetzt habe ich mir gedacht, ihr seid eindeutig. Also für mich gehört es in die Erwachsenenbildung. Also für mich ist das klassisch, wirklich, na, ganz toll und, und, und das macht mich bunt und spannend und so würde ich mir das auch vorstellen. Und als Zuhörende hätte ich jetzt gesagt, ja, Erwachsenenbildung, eindeutig. Ja? Julia, siehst du das also? Ja, eben, ich, ich, für mich war das auch sehr klar und es war also, wie wir euren Artikel gelesen haben, den ihr jetzt mal in Erwachsenenbildung schreibt. Das ist für uns klar war, war Erwachsenenbildung Bildung in Reinform. aber eben. <lacht> Ihr selber sagt es ja nicht so. Es war ein spannender Prozess für uns. Also, wir erweitern gerne unser Selbstbild. Und von dem her war das durchaus ein spannender Prozess, das einfach einmal wirklich aus der Perspektive zu betrachten. Ja. Und das finde ich eben auch eine Frage, die sich die Erwachsenenbildung jetzt gerade stellen kann und sollte. Die ganzen Freiwilligeninitiativen, Initiativen, die jetzt im Kontext Schluss und Asyl entstanden sind, Hören die zur Erwachsenenbildung dazu oder sind es nur die coolen, alten Institutionen, wie Universitäten und ähm, Volkshochschule oder so? Also wie wisst man die Leute jetzt da rein? Dürfen die mitspielen oder nicht? Natürlich. Sie müssen mitspielen. Sagst du? Ja! Sag ich ja. <lacht> wir müssen uns ja weiterentwickeln, oder? Ja, aber wir sind ja nicht die Erwachsenenbildung. Oh doch! Du, die schon. <lacht> okay. Ich würde vorschlagen, mit Blick auf die Uhr auch, es ist fast 16.30 Uhr, ähm, oh. dass wir die Frage noch einmal weiterspielen, auch an unsere Teilnehmerinnen. Weil das ist fast hervorragend. Ähm, und zwar die Rolle vielleicht auch der Erwachsenenbildung, haben wir uns überlegt, als Schlussumfrage, ähm, welche Rolle soll die Erwachsenenbildung überhaupt einnehmen? Soll sie, das, soll sie Deutschkurse oder Wertekurse anbieten, soll sie vernetzt sein, ja. soll, sie also soll sie das Empowerment äh, ermöglichen, unbequemt sein, schreibt da schon jemand rein? Ich würde sagen all das, also all das und noch viel mehr. Also, die für mich wäre es das Anliegen, dass die Erwachsenenbildung möglichst breit ist und dass man nicht nur ein elitäres Verständnis von Erwachsenenbildung haben und die vielleicht zu einem besonderen Club gehören oder eine Mitgliedskarte haben, sondern dass eben die Dinge, die sich neu entwickeln, die partizipativen Charakter haben, dass das eben auch Erwachsenen- oder gerade das auch Erwachsenenbildung ist. Ohne das jetzt zu werten und zu sagen, das eine ist viel besser als das andere. Wir brauchen das eine und das andere, hätte ich gesagt. In meiner Arbeit ich brauche Karma, ist ideal. Ich, also alle Einrichtungen, die unterstützen und Angebote haben, sind wunderbar und, und notwendig. Genauso wie es natürlich Einrichtungen braucht, wo so um berufliche Qualifikationen, Schule oder sonstige Abschlüsse gibt. Alles. Ja. ja. Und wer, wenn die Erwachsenenbildung ja. soll, Deutsch- und Wertekurse anbieten? Also. <lacht> Geht nicht anders. Gesetz. Ja, und das ist ja gut, dass wir Deutschkurse haben. Also. Die Deutschkurse. Natürlich, wir brauchen ja die Deutschkurse. Es ist ja, ohne Deutschkurse können wir ja auch nicht existieren. Ja, die Basisbildung kann das nie leisten, was der Deutschkurs leistet. Geht nicht. Muss man unterscheiden. Ja, ganz wichtig. Aber... Ist es ist auch wichtig, dass man sie nicht umfunktionieren lässt als Basisbildungskurs und zu einem Deutschkurs wird oder so. Also es ist immer recht gut zu schauen, dass man sich ergänzt hätte. Deswegen haben wir das Prinzip der Teilnehmerorientierung, wo wir uns anschauen, was brauchen die Leute gerade. Können wir da ja, was können. machen, das gerade passt? Genau. Sehe ich auch so. Ich glaube auch, dass die Erwachsenenbildung in Zukunft irgendwie. Ähm vielleicht auch dieses politische Mandat nur ein bisschen, äh, stärker in die Hand nehmen kann, sofern das eigentlich irgendwie geht, nämlich ja, damit man dafür kämpft, irgendwie, was man eigentlich braucht, eben genau das, was wir vorher haben, mit, äh, Projektförderungen, es muss wieder wieder Bildungskarenz geht, da muss wieder irgendwie den Verein verlassen oder die Initiative verlassen, wenn man wieder nur dieses Projekt hat oder so weiter, irgendwie. Dass man, dass man das vielleicht auch nicht aus den Augen verliert, dass man vielleicht da politisch irgendwie nur mehr eingehen könnte oder sollte oder ja. Jemand hat im Chat geschrieben, ab ins Lobbying. Äh, ja. ja, eh, na, mhm. absolut. Also grundsätzlich würde ich dem Arzt stimmen, dass er ein breites Angebot braucht, weil einfach Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben, unterschiedliche Dinge mitbringen und auch was Unterschiedliches brauchen. Was ich gefühlt mir in den letzten zwei Jahren in der Arbeit mit Asylwerbern immer wieder gedacht habe, ist, dass es einfach an praktischen Dingen, dass es mehr praktische Dinge bräuchte, wie Werkstätten zum Beispiel. Mhm. Wo mhm. junge Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr lernen, ich sitze seit einem Jahr, jeden Tag vor drinnen, mein Kopf ist voll, ich will was arbeiten dass es das sowas in die Richtung gäbe, dass man sagt, es gibt eine Tischlerwerkstatt, es gibt also irgendwas, wo die Leute ein bisschen aktiver werden können. Das ist für mich gefühlt einfach nur eine Lücke und das ist ganz klar der politische Wille zur Finanzierung, der da fehlt, meiner Meinung nach. Also es gibt sicher Unmengen an großartigen Ideen von engagierten, motivierten Menschen, aber es fehlt einfach die Finanzierung dafür und der Wille, das zu finanzieren. Ja. Und der gesetzliche Rahmen. Ja. ja. Ja. Ja, na, weil die Frage ist auch wirklich, ähm, können werden Kurse, die jetzt nicht ÖF äh, zertifiziert sind, also zum Beispiel eine Werkstätte, wo man sich ausbilden lassen kann oder zumindest einfach Tischlern kann, ähm, im Rahmen des Integrationsjahres anerkannt oder nicht? Oder zum Beispiel. Ich mir Das als ehrenamtliche Arbeit jetzt anrechnen lassen oder geht das nicht? Also solche Dinge. sind, ja schon das sind da Detailfragen, ja. Da. Ja, an denen ist sich dann meist hm. ja ich glaube wir sind relativ am Ende angelangt, vielleicht noch eine letzte Schlussfrage ins Podium ganz kurz in ein paar Worten, was würdet ihr euch wünschen, was ist eure Utopie? Längerfristige Finanzierung flexible Gestaltung, ähm, gute nationale und internationale Vernetzung. Ähm, von Karma-Seite hier einfach, das was uns immer schon das größte Anliegen ist, einfach äh, freier Arbeitsmarktzugang für Asylsuchende, ganz ganz wichtig. Dieser Weg natürlich zum Arbeitsmarkt führt über Deutschkurse, Basisbildung und diverse Qualifizierungsmaßnahmen bis hin auf universitären Level und Anerkennungen und Zertifizierungen von mitgebrachten ähm, Kenntnissen, die man schon hat. Ich schließe mich da dann euch allen an, vor allem nach der Christine. Uns äh, bei Ländern wäre auch einfach sehr wichtig, ein kontinuierliches Teilnehmerinnen zentriertes Angebot aufrechterhalten zu können, ohne ständig ähm, um Förderungen fangen zu müssen oder zu kontrolliert zu werden oder einfach ähm, in Ruhe arbeiten zu können. Oder das Rad immer wieder neu zu erfinden. Jedes Mal wieder. Ja. Der große Ressourcenverlust, wenn ja. immer um alles ja. auf auf Da ähm, Also es geht, geht einfach auch darum, die, die im operativen Geschäft tätig sind, als die Expertinnen anzuerkennen und da einfach einmal machen zu lassen, weil wir mhm. können, wir machen das jetzt schon seit langer Zeit, mhm. können das schon. Ja. Und wir wollen auch. Oh ja. Ja. Na, ja. Dann wünsche ich allen alles Gute beim Erreichen dieser Utopie. Hoffentlich äh, schaffen wir es oder schafft es die Erwachsenenbildung wieder zu verändern in diese Richtung. Ähm, Vielen Dank an euch alle fürs dabei sein und mitdiskutieren. Ähm, einen Hinweis, wenn du, wo mich die Julia vorher darum gebeten hat, und zwar es gibt einen Call for Papers für das nächste Magazin Erwachsenenbildung. Ich poste ihn jetzt gleich in den Chat. Äh, da geht es um Basisbildung und äh, der Call ist offen bis 20. September 2017. Genau, dieser Hinweis. Ähm, noch ein anderer Hinweis. Ähm, es gibt jetzt in einer knappen halben Stunde, gibt es auch ein Webinar, wo es um nächstes Ehrenamt geht, von der Digitalat. Äh, die Nadie Lucia hat da gerade den Link in den Chat gepostet. Wer Interesse hat, da noch weiter online zu diskutieren, wenn nicht genug hat, kann das dazu. Genau. Ähm, sonst, nur noch mehr zu sagen, vielen Dank an alle. Äh, die Aufzeichnung wird wahrscheinlich nächste Woche online sein. Ähm, an die Teilnehmerinnen noch die Bitte, wir haben auch eine Feedback-Umfrage vorbereitet, die Lucia wird da wieder den Link posten. Genau. Zur Feedback-Umfrage. Äh, noch die Bitte an alle, uns kurz zu sagen, wie es ihnen gefallen hat, äh, welche Wünsche es gibt für zukünftige Web Talks. Ähm, genau, dauert ganz kurz zwei Minuten. Damit möchte ich mich verabschieden. Um, und allen noch einen schönen Tag wünschen. Also ich hoffe, es, ist, es sieht ein bisschen nach Gewitter aus bei uns in Graz. Oh, Aber ich hoffe, dass es trotzdem äh, noch ein schöner Sommerabend wird für alle. Gut. Danke, für's Dabeisein. Danke schön. Danke schön. Danke. Julia Baba. <lacht> Tschüss. Tschüss, alle miteinander. Ciao. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА